Wir versuchen ja hier, also ich versuche hier mit etwas, mit etwas in etwas einzudringen, was nicht möglich ist. Beim Denken meinst du? Mhm. Ja, das stimmt. Beim Denken ist es irgendwie dass das, das was, es, was es nicht erlebt, sozusagen. Die Möglichkeit, sich davon fernzuhalten. die Möglichkeit des Denkens sich davon fernzuhalten. So. Das Denken kann sich aus dem Ganzen raus abstrahieren. Aus dem Ganzen? Aus diesem Gesamtgeschehen. Ja. Du kannst dich ja. als losgelöst von ja. allem anderen sehen, du kannst ja. dich als gegenüber dem Erleben stehend beschreiben und so weiter. Mhm. Und wenn durch die Gedanken geschaut wird, dann scheint das so. Dann fühlt es sich so an, dass irgendwie da bin ich und da ist der Rest, da ist die Welt. Inklusive, da bin ich und da ist der Körper. Da bin ich, da sind die Gedanken, da bin ich, da ist das Gefühl. Mhm. Also egal was. Egal was, das ist halt immer dieses... Ein Gegenüber, mhm. genau. Und wenn das aufhört, ist da einfach ein Zusammensein. Jetzt fragt natürlich der Gedanke, wie hört das auf? Nicht durchdenken. Ja. <lacht> <lacht> so, und jetzt... Jetzt ist er an den Punkt gekommen, wie schlafe ich willentlich ein, wie verliebe ich mich willentlich. Das sind ja Sachen, die er noch verstehen kann, hm? dass das nicht funktioniert, ja. obwohl er sich das manchmal auch will, er könnte das. Und dann, dann, dann gibt es ja noch diese I-Tüpfelchen, die zwar abstrakt sind, aber die ich eine so wunderschöne, dieses, dieses liebet experiment wo dann... Äh, Sekunden bis zu drei oder noch länger, sogar normalerweise mhm. das Gehirn schon vorarbeitet mhm. und dann hinterher das Etikett liefert, ich habe ja, genau. Und da wurde ein Proband, der dann der aus der Röhre rausgeholt wurde, wo er getestet wurde damit, und wurde ihm das vorgestellt, was sie da gesehen haben, und dann sagte er: Ja, wo bleibt denn ich dann? Mhm. Das sind dann auch diese Sachen, die ich nicht erlebt habe, aber die kleinen Bonbons, mit denen der Verstand sich dann gerne irgendwie beschäftigt. Ja, der Verstand, der kann da schon irgendwie sagen, ja, die Tatsache der Ichlosigkeit und so weiter, ne? Also, der ist ja nicht ein, ein Gegner von dem Ganzen oder ein Feind von dem Ganzen, sondern einfach, der kann es halt nicht erleben, weil, ähm, Wer halt so in der Dualität verwurzelt ist, dass er einfach Ich und du und so weiter sich also über diese Sachen die ganze Zeit Gedanken macht. Und der glaubt allerdings die ganze Zeit, er könnte das erleben. Er könnte seine eigene Abwesenheit erleben. Ja. Wobei, ja, jetzt sprechen wir ja von Verstand. Der Verstand kann ja weiterarbeiten, nehme ich mal. Das ist ja, auch so, ich ja. Muss ja das Günstige Noch, ja. noch läuft es ganz gut. <lacht> Aber dazu braucht es kein Ich. Also, weißt wenn, wenn das kein Universalwerkzeug ist, dann kann es einfach gezielter das machen, wofür es gut ist. Mhm. Also zum Beispiel, wenn du äh, Software schreibst, zum Beispiel, ja, ähm, und, du, und jetzt geht es nur darum, dass die gut wird oder dass, dieses, äh, dass das funktioniert oder sowas. Und das ist äh, so viel einfacher und effizienter, also wenn du gleichzeitig noch Gedanken drüber hast, irgendwie ähm, hoffentlich sind die anderen dann beeindruckt, wenn sie das sehen oder solche Sachen, ja, genau. das bremst dann, also es ist einfach nur eine Zerstreuung. Ja. Mhm. Aber diese Art zu äh, denken ist extrem nützlich. Es ist ja nicht so, dass der, dass der Verstand dann nur noch arbeitslos ist, sondern dass er nicht mehr für alles herhalten muss. Also diese... Ja. Diese, das ist auch mal Ja, total. So einfach, ähm, du kannst die Amtsgeschäfte jetzt niederlegen, die du nie hattest. Ja. Mhm. Puh. <lacht> ja, einfach so, weißt du, so, wie so Briefe bearbeiten, die dann irgendwie auf den Kompost kommen oder so. Und weißt du, so, das, dieser Teil der Arbeit, wenn du den Kompost siehst, das führt alles zu gar nichts. Mhm. Dann ist es relativ leicht, diese Arbeit niederzulegen. Ja, und dann kann er sich mit den Sachen beschäftigen, wo er offensichtlich was erreichen kann. Ja. Und das ist, äh, es ist erschreckend, wie, wie, wie wenig abstrakt das eigentlich ist, wo er gut ist, <lacht> ja. und gleichzeitig ganz erlösend, dass dieses Abstrakte, also, das hat ja so, das nimmt ja so viel Zeit ein auch. Diese Für ganze. Für unsere Art zu denken, weißt, wenn du dir vorstellst, du bist äh, beruflich theoretischer Physiker oder sowas, das oh. ist eine Abstraktion, mit ja. der mein Hirn ja. einfach niemals mithalten könnte. Ja, okay, das, das ist ja, da ist dann, ja. In irgendwelchen oder Mathematiker. Ja, unglaublich. Mhm. Ja. In Dimensionen denken, die nicht erlebbar sind und so weiter. Elfte Dimension. Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Ja, und bei mir setzt es ja schon aus bei Wurzelrechnungen. <lacht> <lacht> ja. Also insofern, der, der Verstand kann schon sehr abstrakt funktionieren. Und äh, ist halt nützlich auch für die ganz konkreten Sachen, wie zum Beispiel: äh, du musst noch einkaufen oder so. Einkaufsliste. wo er nicht so ähm, nützlich ist, äh, ist, wenn dieser Moment irgendwie gefasst werden soll. Ja, weil der Verstand einfach immer ein bisschen spät dafür ist, weißt du? So, kann einen Aspekt etwas ausisolieren, aber so diese, diese, die Gesamtheit von diesem Moment, ja, dieses dieses lebendige Zusammensein von allem, was da ist. Der weiß der Verstand überhaupt nicht, wo er anfangen soll. Der kann nee. Nur... Nee. Nein, der, der fängt dann an, das alles durchs zu versuchen zu quetschen. Immer zeigt vor selbst, er hängt ja immer hinterher. Ja. Ähm, und hängt ein Label dran, womöglich. Und ja sagt dann, so, jetzt ist es eingetötet. Jetzt ist es eingetötet, oder boah, wow, ist das geil, wenn ich nicht da bin, das mache ich in Zukunft immer so. Und <lacht> so. Ja. Genau, und dann haben wir den Salat, letztendlich. Und wenn der sich dann daran begibt, das wiederherstellen zu wollen, äh, ja. dann hat er... Genau. Aber jeder kennt, oder ich würde mal fast vermuten, dass jeder kennt, eine Erfahrung zu machen, die er noch nie gemacht hat, auch wenn er in dem normalen Gedankenmodus läuft, also in dem ich-Gedankenmodus mitläuft und er ist von der Zeit her, noch bevor der Verstand da schon das Label oder den Vergleich schließt, machen kann, dann ist alles ganz furchtbar frisch und total mhm. klasse und, und, und, und dann kommt manchmal früher, manchmal später dann irgendwie noch dieses, diese Skala, die dann so nebendran gehalten wird oder so. <lacht> So ein Zollstock, ja. so. wie gut ist es jetzt? Ja, wie gut war es, welcher, wo ist es jetzt, auf welcher ja. So Und dann hat es sofort diese Naivität, also Naivität meine ich jetzt im Positiven, ja. dieses, dieses, diese Offenheit verloren, oder scheint es zumindest verloren zu haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das bei dir trotzdem, also wenn es jetzt noch, sagen wir mal, es kommt so ein Gedanke wie, ach, das ist ja Schnee von gestern oder so eine Skala oder was weiß ich, das könnte theoretisch ja auch irgendwie ganz frisch auftauchen. Das könnte ja auch ein Gedanke sein, der, auch wenn man den schon tausendmal gehabt hat, aber ist trotzdem wieder neu. Irgendwie. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen. Was? Was dass Gedanken, die sich wiederholen und wiederholt auftauchen, dass man die als neu, empf empf dass die als neu, dass die neu frisch wirken können, trotz allem. Ich weiß nicht, vielleicht wirken sie auch gar nicht frisch. Nein, ja, da ist natürlich auch ein Gefühl von ähm, Bekanntheit oder so. Ja. Ja? Ähm, also so, das ist ja eingebaut in sein Leben, ah ja, kenne ich und so weiter. Weißt du? Wenn du jetzt mit einem total neuen Möbelstück zu tun hast, weißt du nicht, ist es zum Sitzen oder zum Drauflehnen <lacht> oder was weiß ich was, ja? aber bei allem anderen hast weißt du so, ah ja, ein Stuhl, ja? Kenne ich sozusagen. Da ist ein Gefühl von Bekanntheit, ein Erkennen. Ja? Muss er sein. Das ist nicht nur, im, nicht nur im Denken so, sondern wenn du über eine Straße gehst, über die du noch nie gegangen bist. Gleichzeitig sagt etwas: Ah ja, genau, Straße rechts vor links oder was wir also schau mhm. links, schau rechts, geh geradeaus oder, mhm. oder äh, solche Sachen, Rechtsverkehr, Ampel. Kennt sich aus. Ja? Also, das Gefühl von Bekanntheit taucht genauso auf wie alles andere. Und gleichzeitig? Gleichzeitig ist da ein, eine, ein Staunen über diese Offenheit, über dieses Zusammensein von allen Dingen inklusive dem Gefühl von Bekanntheit. Ja, das, das ist das, was ich nicht vorstellen kann. Das ist ja klar, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das ist so verrückt. Ja, weil da, ja, ich kann es nicht, das ist nicht erfassbar. Nein, das ist nur erlebbar. Ja, und dann ist es ja einfach, dann ist ja. es das Einfachste, dann ist es das ähm, Unabsichtlichste, also das ist ganz, ja. also, das ist ja, passiert ja ständig. Ja. Wie ist denn jetzt zum Beispiel? Ja, jetzt ist auch neu. Ja. Versuchen sich ab und zu mal Gedanken wie, ah, das habe ich schon mal gehört, das könnte man irgendwie, ah, und dann geht es aber schon weiter. Ja. Dann kommen die wieder nicht hinterher, dann stolpern die und hängen irgendwie, so. Ja. <lacht> und trotzdem, weißt du, wenn du jetzt schauen würdest, was ist denn jetzt hier bekannt? Ja? Also du kennst mich, du kennst diese Worte, die ich benutze, du kennst diesen Raum, du kennst, aha, ein Glas, und so weiter. Mhm. Und was ist denn jetzt wirklich unbekannt in, in puncto, Objekten oder, oder Wahrnehmungsinhalten. Das kann ich nicht, kann ich nicht ausdrücken, weiß ja. ich nicht. Genau, es ist einfach, eine Beschreibung ist ja, bekannt, und ohne diese Beschreibung ist es alles irgendwie neu, inklusive des Gefühls Bekanntheit. <lacht> <lacht> ja, selbst das Gefühl des Bekannten ist unbekannt, ja, ja. in dem Augenblick. Ja. Das ist alles jetzt, inklusive Gefühl der Bekanntheit. Wie fühlt sich Bekanntheit an? Ui, ganz neu. Ja. <lacht> ja, ganz, ganz, also hat nicht, also das Wort klingt, also ist anders, ja. ja. <lacht> Vor allem in dem Augenblick weiß ich das gar nicht, was Bekannt. also ja, ich weiß es, aber ich weiß es nicht, mhm. was, damit, was damit passiert sozusagen. Ja. Also, und das ist halt einfach, wenn der Verstand nicht die einzige Autorität ist in dem ganzen Ding, der sagt, kenne ich und so weiter und, und das Gefühl, okay, dann langweilen und wir so halt. Und was ist diese, also kann sein, dass das wieder der Verstand ist, der fragt sich wahrscheinlich, ähm, was ist denn diese Instanz, nehme ich jetzt mal als Wort, mit Anführungsstrichen, die oder andersrum diese Ich-Gedanken sind ja letztendlich auch nicht von irgendwem produziert worden, von irgendeiner Instanz Sie sind ja eigentlich auch völlig spontan aufgetaucht mhm. Dieses Ich-Gefühl, dieses Ich-Thema, diese, diese Identifikation, was immer das im Einzelnen mhm. ist, diesen Bezugspunkt, ist ja irgendwie, ist es ja eigentlich auch ist ganz frisch, jetzt kommt gar nicht über meine Lippen das Wort richtig, aber mhm. es ist irgendwo. Ja, auch ein, faszinierendes, ein faszinierender Mechanismus. Ja, faszinierend, wie <lacht> ja, aus, diesem, aus, diesem, aus dieser Totalität oder aus diesem Absoluten, was sich so reduzieren kann und äh, meinen kann, ich bin das und äh, ich brauche jetzt das und das langweilig. Und so, äh, so diese, diese Hypnose, die da abläuft. Faszinierend. Ja, es ist, es ist irgendwo, es ist, weil es ist ja, es scheint ja, also in dem in dem, Denken, in dem normalen Denken, was über Normal geglaubt wird, scheint ja immer noch hinter dem, der was gemacht hat, immer noch einer dahinter zu stehen. Es scheint ja immer noch irgendwo einer dann handelt, handeln dahinter zu stehen. Mhm. Und wenn das auch nur ansatzweise äh, gefühlt wird, dass das so nicht ist, dann ist es ja, dann ist ja selbst der Gedanke, dass da einer dahinter steht, irgendwo, eine, immer noch mal eine ganz frische Nummer mhm. <lacht> und wenn das so von alleine läuft, dann ist, das, dann ist das schon faszinierend, also genauso wie alles andere auch faszinierend ist. Es gibt doch vielleicht noch schönere Erlebnisse so an sich, also so vielleicht noch <lacht> oder von der Erlebnisse oder humorvollere Erlebnisse als dieses so. Es ist, äh, wie du sagst, es ist nicht wirklich eine Instanz, sondern ein Mechanismus. Ja? Der sagt, okay, hier ich und äh, jetzt mal zusammenreißen oder... Und das ist natürlich eine ja, ganz Anspannung. das geht ja gar nicht, das geht ja gar nicht. Kann ich, einfach, kann ich nicht zu mir einfach sagen, ich bin nur ein Mechanismus, also es ist ja... <lacht> ne, ist auch nicht. Aber, <lacht> Aber dieses, ja, Ich-Gefühl hm. hm. ist ein Mechanismus. Unverschämt! Verlasse diesen Raum. So. <lacht> so, ne? Ja, ja, ja. Das ist, das, das ist jede, ein. Jede, ja. jede, gegen jede Eitelkeit ist das. Also ich bin noch der Denker meiner Gedanken. Ich mhm. bin noch der Entscheidende, der Kontrolleur, der. Ja. Ja. Das soll einfach nur, also, ne? Das, das ist. Naja, aber das hat, weißt du. Ähm, in gewisser Weise ist es ja dann irgendwie, äh, hat ja einfach zu tun mit Ehrlichkeit sozusagen. Ja. So, ist das so irgendwie, ja. äh, nein, das, ist, das finde ich mir zu banal oder zu was weiß ich was, das geht gegen, meinen, gegen meine Ehre. Aber wenn du es so siehst, also wenn du, wenn du das siehst, dann ist es halt einfach, ja dann siehst du es halt einfach. dann ne? ja. Ob du es schön findest oder ja. nicht. Ja. Aber in dem Moment, wo du so reagierst, hast du ja schon eigentlich <lacht> schon den diesen Funken gesehen, <lacht> ja. ist ja schon nicht mehr ja. rückgängig machbar. Ja. Mhm. Und ähm, ein passendes Wort dazu ist Demut. Ein bisschen abgenutzt von, von Religionen und so weiter, aber äh, Demut im Gegensatz zu ich weiß, wo es lang geht, ja, ich habe es im Griff mhm. und ich bin der Chef da drin und so weiter. Und Angemessenheit in dem Augenblick. Ne? Mhm. Keine Überforderung, sondern also sowohl kein, kein Größenwahn, aber auch keine Überforderung ja. mehr. So ja. das Gefühl von wo, das geht ja. auf, seinen, auf seine Größe zurück. Genau. Das war einfach, es schien größer als es war. Ja. Ganz einfach. So im, im Licht. Saß in dem Licht sah es anders aus und jetzt sieht es halt nach. Einfach einen kleinen Mechanismus auf, aus der sich da halt abspielt. So, und das kann einfach so in Anführungsstrichen endgültig wegfallen. Wenn diese Transparenz einmal erlebt wird, dann kann man die Augen nicht mehr so unscharf stellen, dass, man wieder, dass das wieder undurchsichtig ist. Oder? Ja, wenn, wenn, ähm, das sind zwei Sachen. Einmal, ähm, wenn das, wofür du dich gehalten hast, eindeutig nicht da ist im Erleben, weißt du? Eindeutig nicht da ist. Wie kannst du, wie kannst, ah, jetzt bin ich wieder da, weißt du, wie soll das gehen? Nee. Ja. Einfach, wenn, wenn was als Mechanismus gesehen wird, weißt mhm. du, dann ist das, es äh, ist kein Weg mehr zurück. Ja. Mhm. <lacht> ähm, und das andere ist, dass ist ja nicht nur eine Negation, sondern wenn sich das, wenn sich diese, das zeigt, was die ganze Zeit da war und, den, und was das Leben die ganze Zeit gewesen ist. Weißt du, das ist so diese, diese Absolutheit, dieses Unmittelbare von dem Ganzen, das ist so viel größer als dieses, äh, da bin ich und da ist das andere und äh, ich kämpfe mich dadurch, so ungefähr. Hm. Ähm, oder ähm, das Wegfallen von diesem Gedankenmodus, durch den das alles gesehen wird und da ist einfach nur, weißt du, diese eingebaute Trennung, die scheinbar in allem, in allem Erleben drin ist. Wo ich auch hingehe, bin ich halt getrennt von allem anderen so ungefähr. Ja. Und wenn das weg ist und da ist einfach dieser Moment mit allem, was da drin ist, ja, diese Offenheit, ähm, das ist so so lebendig und so viel wirklicher als dieser Halbdämmer-Modus von, von Gedanken. Ja. Und ich glaube, dass das dir jetzt auch nicht so fremd ist, das was ich sage. Ja, einfach, nee, ja. ich kriege Angst davor, ich weiß, dass das <lacht> mir nicht... Ja, äh. Weil der Verstand kann ja dann auch wieder so in so zeitlichen Abläufen. Der denkt ja dann, das wird jetzt immer so sein und ich bin jetzt da drin gefangen, dann später mal in, äh, ich, ich bin gefangen in Ichlosigkeiten. Ja. Das sagt er sich. Ja. Hilfe, da ist aber da nichts mehr. Ja. Ich, ich, ich, ich, ich erfahre, Hilfe, ja. Hilfe, ich erfahre jetzt, ist, ist gut. dass ich nicht mehr da ja. bin. Hilfe! Ja. Mhm. Also das kann er sich einfach nicht ansatzweise vorstellen. Der gibt Verstand sagt: Oh Gott, wie soll das nur werden? Ne? Und projiziert gleich wieder was in die Zukunft, was dann äh, ein hilfloses Etwa ist, Etwas ist. Ausgesetzt den Wellen und ja. jetzt ohne jedes äh, Steuer und äh, ohne Paddel treibe ich dahin wie ein Blatt im Wind oder wie eine Nussschale auf dem Ozean. Ja. Der Verstand findet es nicht gut. Aber es gibt ja, es ist ja in dem Sinne auch gar kein Verstand da. Ne? Es ist ja eigentlich ein mhm. Gedanke, der ja. wieder ja den nächsten Gedanken nachkommt. Genau. Und äh, der Gedanke, ähm, also ein Gedanke ist so, bisher hat sich das doch angefühlt, als hätte ich es doch irgendwie unter Kontrolle. Ja? Und jetzt verliere ich die Kontrolle, jetzt bin ich der mit dem Kontrollverlust so ungefähr. Mhm. Ja, statt, okay, da war niemand, der die Kontrolle hatte, da gibt es ja. also keinen Kontrollverlust. Das ist ein verrücktes Ding, ey. Das ist ja wirklich echt verrückt. Die ganze Zeit glaubt man dann irgendwie. Äh, da ist irgendwie, Aber es ist ja auch keiner, der das glaubt. Das ist verrückt. Das ist einfach. Also, nicht ne, da ist, nur eine Überzeugung Gefühl werden, wäre dieser Gedanke wahr. Es ist so, als würde ich da fühlen und da ist wirklich nichts. Ja. Und, ha, ha, ha! <lacht> Selbstverständlich. Also mhm. ganz klar. Also so Bayern, es ist ja nicht anders irgendwie. Es kann ja nicht anders sein. Ähm, ja. Äh, da ist die Lebendigkeit von diesem Augenblick, diese einfach Offenheit, in der das alles auftaucht. Mehr ist das nicht. Schwierig ist es, wenn du jetzt eins von diesen Objekten bist und nicht weißt, was als nächstes passiert. Ja. Wenn du die Offenheit bist, ja. was soll passieren? Ist unvorstellbar, ja. Es kann man nicht. Du sagst das so leicht, ne? Und es ist so. Hier kommt das nicht. Es geht nicht dahin, wo, es, wo ich dachte, es geht dahin. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Es geht nicht an mir vorbei. Ich spüre das. <lacht> äh, ne, mir scheint das eben auch das. Weißt du, wenn wir so reden, dass es da halt eine Resonanz gibt, also so ein Erkennen von, okay, das, da ist diese Offenheit, und in der tauchen diese ganzen Wahrnehmungen auf. der Text, das Gefühl. Du, ich werde ganz schwindelig, ich werde ganz schwindelig, echt. Ja, ja, absolut. Und ich weiß ja auch jetzt nicht, was als nächstes aus meinem Mund kommt. Nee. Genauso wenig, wie ich weiß, was du sagen wirst. Hm. Und trotzdem gibt es, wie du schon sagst, ich kenne ein bisschen deine Worte, die du wählst teilweise, ich kenne Humor, ich schätze deinen Humor, ich weiß nicht so, ne? Das sind Sachen, die kenne ich, aber trotzdem ist es jedes Mal was ganz äh, plopp. Ja. Es ist einfach, ja, wie Rückkehr in die Gegenwart halt, was ja. nicht irgendwie so ein, ähm, nicht so ein unbekannter Dschungel oder sowas, ja, dann einfach. Wow, echt so viel Platz für alles. Warte.